Wann mein Vater nach Hause gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ähm, wenn da Soldaten, die demobilisiert wurden, bei uns durch Tempelhof zogen, bin ich immer hingerannt. Aber meinen Vater habe ich dabei nie gesehen. Und eine Sache, die noch gerade in dieser Zeit fällt, 1900. 23 die Inflation, da äh, hat meine Schwester vor dem Bäckerladen gestanden, ich beim Fleischer und haben dann gewartet, bis mein Vater von der Arbeit kam, der hatte einen Rucksack voller Geld. und äh, da hat er uns dann Pakete gegeben, da haben wir dann Brot bezahlt oder da ein halb Pfund Wurst oder ein Pfund Fleisch. Das Geld war ja nachher wieder einen anderen Tag wertlos. Und diese, in dieser Zeit verarmten ja viele. Die, viele hatten ja auch während des Krieges Kriegsanleihe bezahlt aus und die wurden, wurde ungültig, war nichts mehr wert. Also wer keine Sachgüter hatte, der hat alles verloren. 1927 bin ich aus der achten Klasse oder ersten Klasse, ich weiß nicht, wie damals die Klasse äh, war, entlassen worden? Schuljahr war zu Ende. Da äh, bemühte ich mich um eine Lehrstelle. Habe keine Lehrstelle 1927 bekommen. Obgleich ich auch gute Zeugnisse hatte, äh, auch in dieser Zeit war es ja schon, dass äh, die äh, Gymnasiasten, die waren ja älter, im 14 jähriger oder im 17-, 18-Jährigen äh, hat ja andere körperliche Kräfte. Also, ich wollte da Schriftsetzer werden. Mein Onkel hat sich auch darum bemüht, abgelehnt. Dann ein anderer Onkel, na, dann was der Maurer. Auch nichts. Mein Vater war Schlosser. Auch nichts. Also alle Bemühungen sind sozusagen fehlgeschlagen. Und da fing ich an bei der Firma Jonas. Als jugendlicher Angestellter war dann in der Zeit ein besserer Laufbursche für eine gewisse Zeit. Das war 27. Bin zu dieser Zeit auch eingetreten in die Gewerkschaft, in den Zentralverband der Angestellten und die äh, Zentrale oder die war auch in demselben Haus und das führte dann nachher später auch in der äh, äh, äh, Zeit auch dazu, dass ich in der gewerkschaftlichen Tätigkeit doch entlassen wurde.